Bei Kursen handelt es sich um eine der Kernfunktionen der Thüringer SchulCloud. Prinzipiell gibt es keine einheitliche Vorgabe, für welchen Zweck Kurse hauptsächlich eingesetzt werden. Es gibt Lehrkräfte, die lediglich einzelne Teile ihres Präsenzunterrichts mit Hilfe der Kursfunktion digital abbilden möchten. Andere stellen für Stillarbeits- oder Gruppenarbeitsphasen einzelne digitale Unterrichtseinheiten zusammen oder entscheiden sich vielleicht sogar dafür, einen umfänglichen Online-Kurs für die eigene Klasse anzufertigen. Dieser kann dann durch die Schülerinnen und Schüler, die an dem Kurs teilnehmen, in der Schule oder auch zu Hause absolviert werden. Um ein besseres Verständnis von Kursen zu bekommen, klicken wir am besten zunächst auf den jeweiligen Bereich in der linken Spalte. Wir sehen, dass hier bereits ein paar Kurse angelegt wurden, die in ihrer Beschaffenheit ganz unterschiedlich sind. Ohne alle Kurse hier genauer zu betrachten, stellen wir in dieser Ansicht bereits fest, dass es aktuelle Kurse gibt, also solche, die zurzeit von Schülerinnen und Schülern durchlaufen werden können. Und es gibt archivierte Kurse, die in der Vergangenheit angelegt und angeboten wurden, aber für die Schülerinnen und Schüler zurzeit nicht zur Verfügung stehen. Um einen Kurs in der Thüringer Schulcloud anzulegen, klicken wir auf den Button, erstelle einen neuen Kurs. Im folgenden Fenster werde ich nach dem Namen meines Kurses gefragt. Diesen nenne ich für dieses Beispiel Testkurs. Als nächstes bekommt mein Kurs eine beliebige Farbe zugeordnet. Als kleiner Tipp, hier kann es günstig sein, bewusst eine Farbe zu wählen, die die Schülerinnen bereits aus ihrem Schulalltag kennen. Wenn also zum Beispiel die Mathehefter blau oder die Englischhefter weitgehend rot sind, ist es sinnvoll, auch diese Farbgebung in der Schulcloud beizubehalten und die entsprechenden Kurse blau oder eben rot einzufärben. In der nächsten Spalte kann ich die unterrichtenden Lehrkräfte oder Vertretungslehrer und Lehrerinnen zuordnen. Als Anleger des Kurses bin ich von vornherein immer als unterrichtender Lehrer vorausgewählt. In diesem Feld könnte ich aber auch andere Kolleginnen und Kollegen hinzufügen, die bei mir an der Schule unterrichten. Hinzugefügt können Sie diesen Kurs genauso wie ich Schülerinnen und Schülern unserer Schule anbieten, sowie eigenständig Veränderungen an den Inhalten vornehmen. Als Vertretungslehrer oder Lehrerin habe ich ebenso Zugriff auf den Kurs, kann ihn auch einer Klasse oder Gruppe von Schülerinnen und Schülern anbieten, allerdings kann ich keine inhaltlichen Veränderungen vornehmen. In den nächsten beiden Feldern kann ich den Zeitraum bestimmen, in dem der Kurs stattfinden soll. Lasse ich beide Felder frei, wird der Kurs dauerhaft angeboten. Um eine gewisse Rahmung zu haben, gebe ich daher sowohl ein Anfangs- als auch ein Enddatum ein. Beides kann ich im Nachhinein auch nochmals bei Bedarf abändern. Im unteren Abschnitt dieser Seite kann ich nur noch einstellen, dass dieser Kurs sowohl bei mir als auch bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im Terminkalender als Schulstundentermin auftauchen soll. Das ist insbesondere für die Lehrkräfte praktisch, die nicht nur Inhalte des eigenen Kurses zur Verfügung stellen wollen, sondern die sich sowohl analog wie digital mit ihren Schülerinnen und Schülern zu einzelnen Unterrichtseinheiten verabreden. Diese Funktion allein löst zwar noch nicht den klassischen Stundenplan ab, kann aber eine gute Unterstützung sein, entsprechende Termine nicht aus den Augen zu verlieren. Ich klicke auf Weiter und könnte hier nun meine Klasse oder einzelne Schülerinnen und Schüler hinzufügen, die an dem Kurs teilnehmen sollen. Diesen Schritt spare ich mir hier allerdings und lege den Kurs in diesem Beispiel ohne teilnehmende Person an. Ein letzter Klick auf Kurs anlegen und weiter und schon ist mein Kurs erfolgreich angelegt. Über die Schaltfläche zur Kursübersicht gelange ich zu allen Kursen, die ich bisher angelegt habe und stelle dabei fest, dass nunmehr auch mein neuer Kurs dort auftaucht. Das wäre geschafft! Hm. Doch wie ein solcher Kurs nun mit Inhalt gefüllt werden kann, oder wie ich als Lehrkraft darüber auch Aufgaben an meine Schülerinnen und Schüler stellen kann, das wird in den folgenden Videos nochmal etwas ausführlicher erklärt. Viel Freude bei der Erstellung Ihrer eigenen Kurse und weiterhin viel Spaß und Erfolg in der Thüringer SchulCloud.